Is, love is not real. Okay? Love is you think you're in love, but you're not. Hab ich was gelernt? Love, nein, nein, nein. Liebe gibt. Love nicht. is love. So don't be homophobic. So which? All you sh should be loving is money and success <lacht> and yourself. And independence. Independence, yes. Voll cringe, wenn man Leute fragt nach dem Star, auf den sie stehen, wenn sie ein Pärchen sind, ne? Weil dann könnte es dazu kommen, dass Leute jealous werden. Aber das wäre gut. Unser Ziel des heutigen Tages, ein Pärchen <lacht> auseinanderzubringen, <lacht> entweder für dich oder für mich. Wir schauen einfach noch. Oder? Was? <lacht> das ist dein Ernst? Wir wollten euch nur fragen, ob was ihr es jetzt Valentinstag macht. Wollten euch dann nicht... Schluss! <lacht> Mission von Team Brechen erledigt, ohne dass ich ein Wort sage. Ich bin hingegangen und die hatten schon eine ganz eigene Dynamik. Bis, die schaffen es nicht bis hoch zum Westbahnhof als Pärchen. <lacht> ich sag's dir. <lacht> ah, ich weiß nicht, was die gehabt haben, aber die hatten gerade Beef. Sehr gut. Was machst du am Valentinstag? Ah, bitte? Was machst du am Valentinstag? Ist das heute? Nein, nee, morgen. Ach, Gott sei Dank. Was macht man so am Valentinstag? Essen gehen, oder? Essen gehen. Essen bestellen, ja. Und ich fragen. Ja, nicht sehr gut Deutsch? Oh, Bruder, keine gute Deutsch. ti Diamo. Amo. Versteht der Pfand, ist die Frage. <lacht> oder kriege ich einen aufs Maul? Grüß Gott, wir drehen ein YouTube-Video. Ein Straßenkaraoke video Wollen Sie uns ein Wir verkaufen heute Handyhüllen geben? Ja, gerne, gerne. Natürlich. Bitte. Mit Maske oder wie? Ohne ist auch okay. Bitte. Wir verkaufen heute Handyhüllen. Ich verkaufe schon seit 20 Jahren Handyhülle, das ist fantastisch. 100 Jahre Garantie. So lange lebe ich nicht. Macht nichts, bei mir gibt alles 100 Jahre Garantie. Du kannst eine Karte ziehen und eine Botschaft an die Person, die draufsteht. Okay, schauen wir mal. Ex. Uh, an die Ex. An die um, Ex. Äh, ich, äh, ich hoffe, sie hat einen angenehmen Valentinstag ohne mich. <lacht> Ja. Ah. Das wünschen wir dir auf jeden Fall. Genau, ja. Okay. Ich wünsche mir dir noch einen besseren. Danke sehr. Ja. Ich, ich euch auch, gell? Sind ihr beide zusammen? Nein, nein, nein. Cousine Cousin. Cousine okay. okay, ich wollte schon Matchmaker spielen. Ich bin dein Wingman, Check für Casia in der Aus ah. ja, Danke sehr. Hallo. Hallo? Ja, zwischen wem wolltest du Matchmaker ja. spielen? Ja. Ich glaube, ich gebe glaub, mal. Auch oh, ein Bro. Ja, danke. Bro, Aber, Bro. Hm. nochmal. Ich habe mich mit Bro verabschiedet, dass ich mal da Things klarstelle. Was ist das wieder für eine Scheiße? Genauso wie vor fünf Wochen. Selbes Problem. Werd nur von Dudes angegangen. Dürfen wir dich kurz fragen, was du am Valentinstag machst. Uh, hoffentlich mit meiner. Freundin, wieder zurückzukommen. Oh. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich? Ja, man. Wird schon, Bro. Hoffentlich, man. Okay. Ey, thumbs up. Lasst ein Like und Abo da, falls ihr es dem Dude genauso gönnt. Kuss. Bleeding love. Keine Ahnung. Kennst du das? Nein. Oh, um, keep, keep bleeding. bleeding. I keep, <lacht> keep bleeding love. Also ich kenn's, aber ich kann den Text nicht. Das ist ein Banger. Das ist, ein Banger. Das ist wirklich ein Banger, ja. ne? Wirklich? Irgendeins, was du was hörst du sonst, irgendein Lieblingslied, also Liebeslied. Deprimusik Spaß. <lacht> äh, <lacht> auch nichts. Äh, vielleicht ein Mädelsabend. Ein Mädelsabend? Oh. Oh. Darf ich dazu? <lacht> naja. <lacht> Cringe. Wir drehen. Es ja, ist eh? ein Mädelsabend. Du musst dir deine Perücke aufsetzen. Dann bin ich dabei. Baby, you light up the world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. What you The ground, is hard to say. You don't know. Oh, oh oh. You don't know you're beautiful. Oh oh. That's what makes you beautiful. <lacht> ja, ich hab jetzt gesungen. Mach du irgendwas. Person, die mich ghost ist. Er ist auf mich zugekommen. Und wir hatten fast miteinander und dann hat er mich geghostet und ich war so, ja, ich bin über dich hinweg, also, was willst du verschissen? Also ein Fuck you. Ein Fuck you. <lacht> Sehr gut. <lacht> Se <lacht> sexual healing is what I need to, I need to sing tonight. Healing. So oh baby. baby, make me feel so, so fine. <laughs> helps me to, to relieve my, my mind. mind. Sexual healing. I need sexual healing for my girl on Valentine's At least to get back the feelings, you know. Safe. Yeah, man. And schauen wir mal, hoffentlich. Daumen hoch für mich auf jeden Fall. Daumen hoch für dich, bro. <laughs> <laughs> Thank you, Tinder Match. <laughs> Warte, ich muss mich okay. nachdenken. Das ist schon time her. Lass den Mann nicht so lange warten. Alles gut, wir haben Zeit. <lacht> ähm, was ich einer Person sagen wollte, die ich mit ja gematcht ja. Hat. ja, genau. Ja, dass Sie mich anschreiben soll. <lacht> ich schreibe mich an, du Pessah. <lacht> Star, auf den ihr steht? Ryan Reynolds. Ja, ich bin für, ja. für John Cena. <lacht> Und was machst du am Valentinstag? Dasselbe wie jeden Abend. Mich in den Schlaf holen. Zitat. Zitat. Von? Deine Sis. Achso. Was machst du? Ja, Du ja. musst gar nicht fragen, ne? Was machst du? Wohin geht die Reise? Nichts. Sag mir, sag mir wohin geht die Reise? Meine Frau ist grüne Berliner Weise. sie raus, ne? Ich chill. Mit wem? Wir sind am Valentinstag vor. Single Leben genießen. Single Leben, Single Leben genießen? Ja. Sehr gut. Wir drehen nämlich ein Straßenkaraoke-Video. Was, oh, was passt zu Single Leben? Was für ein Lied? Single ähm. Leben. Sehr stark. Single Single Wow, das ist ein Fabrizio. Fabrizio, ganz kurz, was machst du am Valentinstag? Sorry. Uh, what do you do on Valentine's Day? Ich uh, I don't know, arbeite in Chile. Oh mein Gott. Bleeding Love. Keep, keep bleeding Love. Ich weiß nicht, das Song. <lacht> Eine Botschaft an letztes Date? Mach was Gutes draus. Aus was? Aus dem letzten Date? Date. Okay. Sehr gut. Und was soll er machen? <lacht> ja, soll er <es> sich überlegen. <lacht> <lacht> er wird schon wissen. Person, die mich ghostet. Meine Mama manchmal. Was willst du der Mama, du? <lacht> was soll, was de Mama ausrichten? Ich würde mich freuen, wenn du äh, mir öfter antwortest. Person, die mich ghostet. Die oh, Pech. Pech? Einfach Pech, wenn ich Pech. Pech. Pech. Ganz einfach. <lacht> ist normal halb Pech. Und wer ist das? Der Schmerz sitzt tief, ne? Nein, nein alle. alle. Alle? Alle, die dich ghosten. Alle ghosten dich. Alle ghosten nicht. Ja. Alle ghosten. Lieblingspaar. Lieblingspaar. True, who is my Lieblingspaar? Uh, Did Jesus have a wife? <laughs> <laughs> I think so. Yeah, I think he has a fiance. I'm not sure though. I uh, like Maria Magdalena or I don't know, so I should send a message to yeah. to, to them. God save you. <laughs> Thank you, bro. Er hat Jesus gemeint. Ich dachte, er meint halt Jesus, vielleicht findet er Jesus cool. Deswegen war ich auch bei Maria Magdalena, kurz von AFK, ich dachte so, vielleicht, ich glaube, Jesus hat eine Verlobten aber I'm not sure. I'm loving angels inside. And through it all, angels angels through through it all she offers me protection. protection a, lot of a lot of love and affection, affection and whether I'm right or wrong. Ganz weiterfahren, gar kein Problem. <lacht> Dürfen wir euch mal ganz kurz fragen, was ihr am Valentinstag macht. Da ist, herrscht gerade ganz komische Stimmung. Lieblingspaar. Ich mag dich und den Basti schon sehr gern. Sie sind ein gutes, Paar. ein gutes Paar. Wir ja. sind ein gutes Paar. Sehr gut. Starf, den ihr steht. Rihanna. Rihanna. <lacht> Was, was sollen wir da ausrichten von euch? Ihr Kind wird sehr hübsch sein. Ja. Ja, ja safe. <lacht> <lacht> mein schlimmstes Date. Schlimmstes Date. Uh, Oder direkt an Ja, mal. weißt du was? War <lacht> Warum schaust du ihn die ganze Zeit an? Ja, äh, <lacht> ja. <lacht> Letztes Date. Das Und jetzt, jetzt bist du an der Reihe. <lacht> <lacht> Dienstag macht. Frühstück. Frühstücken! frühstücken. <lacht> Guter Call. Ja, Frühstück. Frühstücken. Frühstücken. Genau, Frühstücken. Frühstücken. Das ist es. Das ist es. Was ist es? An meinen Schwarm. Ja, in dem Fall eh meine Freundin. Was willst du ausrichten? Um, wir sehen uns eh bald und um, viel Spaß im Barcelona mit mir. Ich love you.